Einen wunderschönen guten Morgen. Heute gibt es hier einen Deep Dive in die Nutzung von Ferrite. Das Ferrite Recording Studio ist natürlich gemeint. Die Software die nimmt den Ton aller meiner Videos auf. Das geschieht über ein shotgun mic dort oben, das per XLR-Kabel an einem Audio-Interface hängt und dann per USB-C mit dem iPad verbunden wird. Aber ums Aufnehmen, um's Aufnehmen geht es heute gar nicht, sondern um den tatsächlichen Schnitt der Audiodateien am iPad.